Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie Citavi für Ihre Recherche nutzen können. Sie können entweder direkt aus Citavi heraus recherchieren, hier über diese Schaltfläche, oder indem Sie im Web eine Recherche durchführen und die Ergebnisse von dort nach Citavi importieren. Wenn ich hier auf Recherchieren klicke, bekommen Sie ein Formular angezeigt und das Erste, was Ihnen auffällt, dass da schon zwei Kataloge ausgewählt sind. Sehr wahrscheinlich möchten Sie aber Ihre eigenen Kataloge hinzufügen. Dazu klicken Sie auf Datenbank Katalog hinzufügen und wenn Sie den Namen des Katalogs kennen, das könnte zum Beispiel Ihre örtliche Bibliothek sein, dann reicht es, wenn Sie dort den Namen der Stadt eingeben. Es werden alle Kataloge, auch Institutsbibliotheken, aus der jeweiligen Stadt angezeigt und hier wäre mein der Gesamtkatalog, den ich auswählen könnte. Ich kann jetzt mehrere auswählen, aber ich klicke jetzt erstmal auf Schließen, damit Sie die Übernahme direkt sehen können. Welche Kataloge stehen hier zur Auswahl? Ungefähr die Hälfte sind Bibliothekskataloge. Das reicht von kleineren Institutsbibliotheken über Hochschulbibliotheken, dann geht es noch eine Stufe höher, in Anführungszeichen. Dann gibt es die Verbundbibliotheken, also wie zum Beispiel den GBV, das ist ein Bibliothekenverbund. Und schließlich kommen wir zu den Nationalbibliografien. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eingeben, DNB, Deutsche Nationalbibliothek, dann können wir auch die aus Citavi heraus durchsuchen. Die andere Hälfte der Kataloge, die Sie in Citavi finden, sind Fachbibliografien. Fachbibliografien, die also weniger Bücher, stattdessen aktuelle Aufsätze enthalten. Und nicht nur die Aufsätze an sich, sondern in der Regel auch kurze Zusammenfassungen, sogenannte Abstracts. Das macht die besonders wertvoll. Das heißt leider auch im Umkehrschluss, dass die meisten dieser Fachdatenbanken kostenpflichtig sind. Wir noch nochmal auf Datenbank hinzufügen. Wo kommen diese Datenbanken her? Die werden von bestimmten Anbietern, das sehen Sie hier, bereitgestellt. Das ist also ein kostenpflichtiges Angebot. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal bekannte das hier eingeben, einen Katalognamen, dann sehen Sie hier schon, dass es verschiedene Anbieter gibt, die diese Datenbanken bereitstellen. Sie können davon ausgehen, dass immer, wenn in Klammern so ein Zusatz dahinter steht, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handelt. Es kann also sein, dass Sie diese Datenbanken nicht durchsuchen können, weil Ihre Bibliothek die nicht für Sie lizenzieren konnte. Es gibt aber auch einige sehr schöne Fachdatenbanken, die kostenlos durchsuchbar sind. Da ist natürlich die Weltgrößte dabei, PubMed, das ist für medizinische Fragen. Oder wenn wir nach Deutschland gehen, Econis, ist auch eine kostenlose Datenbank für wirtschaftswissenschaftliche Themen oder die FIS Bildung für erziehungswissenschaftliche Fragen. Sie können sich also hier Ihr eigenes Portfolio an Datenbanken zusammenstellen, die Sie regelmäßig durchsuchen möchten. Wenn Sie wissen möchten, welche Datenbanken Ihre Bibliothek für Sie lizenziert hat, dann können Sie auf lizenzierte Datenbanken suchen klicken. Das machen Sie aber vorzugsweise dann, wenn Sie mit Ihrem Computer im Netzwerk Ihrer Hochschule angemeldet sind. Wenn Sie daheim sind, müssen Sie vorher eine VPN-Verbindung herstellen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie Citavi in einer Firma nutzen. Ich suche jetzt mal nur in der Deutschen Nationalbibliothek, nach Solarenergie. Sie sehen, das sind eigentlich schon wieder zu viele Treffer, aber meine Suchabfrage war natürlich auch sehr, sehr einfach und ich schrecke jetzt ein bisschen davor zurück, direkt so viele Treffer in mein Projekt zu übernehmen. Deshalb kann ich diese Anfrage abbrechen und sage nein, ich möchte nochmal neu recherchieren. Das war dann doch ein bisschen zu einfach. Und sage, dass ich die bisherigen Suchergebnisse löschen möchte, weil ich einen Neustart wage. Und ich mache es mir jetzt mal sehr einfach. Ich schränke das mal ein. Ich sage, ich möchte nur die aktuelle Literatur zu dem Thema sehen und klicke nochmal auf Suchen. Und das sieht ein bisschen überschaubarer aus. Und vielleicht möchte ich dann diese Treffer in mein Citavi-Projekt übernehmen. Dazu klicke ich einfach auf Titel übernehmen. Ich könnte jetzt hier auch eine Vorauswahl treffen, indem ich einzelne Titel markiere. Man kann auch sich die nochmal hier im Detail anschauen. Aber das ist mir ein bisschen zu umständlich. Ich sage, ich möchte erstmal alle in meinem Projekt übernehmen, auch die Schlagwörter gerne wieder. Und Sie sehen ja, dass die neuen Treffer von Citavi als Teilmenge angezeigt werden, als Auswahl. Das heißt, ich könnte jetzt sofort hingehen und mir überlegen, ob das wirklich das war, was ich wollte. Falls ja, lasse ich es drin, falls nein, würde ich es direkt wieder löschen. Hier kam er sogar zweimal, kann ich sowieso dann löschen. Wenn ich zufrieden bin mit meinen Ergebnissen, kann ich wieder sagen, dass ich die Auswahl aufheben will, um wieder alle Titel in meinem Projekt zu sehen. Werfen wir noch mal einen zweiten Blick auf die Funktion Recherchieren. Sie haben gesehen, dass ich mehrere Datenbanken hinzufügen kann. Citavi erkennt jetzt bei jeder Datenbank welche Suchoptionen diese anbietet. Das sehen Sie hier rechts. Zum Beispiel die Deutsche Nationalbibliothek erlaubt es, dass sie Wörter abkürzen durch ein Sternchen. So könnten Sie also nach Bibliotheksternchen oder Bibliotheken suchen. Citavi kann jetzt auch die Suche gleichzeitig in mehreren Katalogen durchführen. Da müssen Sie aber daran denken, dass Citavi jetzt eine Schnittmenge bildet. Welche Funktionen unterstützen alle gemeinsam? Das heißt, die Suche wird vielleicht weniger präzise. Wenn Sie ganz präzise suchen möchten, dann gehen Sie zur erweiterten Recherche. Hier können Sie also eine einzelne Datenbank auswählen. und Sie sehen, dass hier verschiedene Felder angezeigt werden, die Sie einzeln durchsuchen können. Und Diese Felder können Sie miteinander kombinieren durch sogenannte boolsche Operatoren, das sehen Sie hier, also eine UND-Verknüpfung oder eine ODER-Verknüpfung machen. Da müssen Sie auch entsprechende Klammern setzen. In unserem Handbuch erklären wir, wie das funktioniert. Wenn Sie eine sehr ausgefeilte, schöne Suchabfrage für sich formuliert haben, dann können Sie diese Abfrage auch speichern um sie vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht ein Jahr später, nochmal durchzuführen, um zu schauen, was ist in der Zwischenzeit an neuen Titeln hinzugekommen, indem sie dann nochmal einschränken im letzten Jahr. Sie sehen, die Möglichkeiten der Suche in Citavi sind ziemlich umfassend. Der Vorteil für sie liegt darin, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, dass sie mehrere Datenbanken auf einmal durchsuchen können, dass sie immer die gleiche Suchmaske haben, dass Citavi erkennt, wenn Kataloge, verschiedene Kataloge die gleichen Treffer bringen. Das heißt, man hat direkt eine Dublettenkontrolle und die Treffer werden auch direkt in mein Citavi-Projekt übernommen. Das ist nicht so selbstverständlich, wenn wir das jetzt gleich vergleichen mit einer Recherche im Internet. Da sind mehr Schritte nötig. Und es ist auch nicht immer ganz so komfortabel. Aber es gibt halt Datenbanken, die Citavi aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht direkt abfragen kann. Da müssen wir wirklich ins Netz gehen. Und das gucken wir uns jetzt an. Ich habe jetzt eine Recherche in einer Online-Datenbank durchgeführt. Das war jetzt in unserem Fall von Taylor ⁇ Francis. Es gibt mehrere solcher Fachdatenbanken im Internet, eigentlich ganz viele sogar. Das Prinzip bei diesen Datenbanken ist aber immer sehr ähnlich, deshalb möchte ich das hier an diesem Beispiel einmal demonstrieren. Sie würden also zuerst eine Recherche durchführen und dann zeigt Ihnen die Datenbank, hier haben Sie zum Beispiel eine ganze Menge Treffer, 43.000. Also meine Suche, Sie sehen, die war auch ziemlich trivial, das hätte ich besser machen können. Das Prinzip dahinter ist aber viel wichtiger in dem Augenblick. Zuerst zeigt Ihnen die Datenbank die gefundenen Treffer hier an und zwar aufgeteilt auf mehrere Seiten. Also ich kann nicht alle auf einmal bei dieser Datenbank herunterladen, nicht alle Treffer auf einmal, sondern muss das seitenweise machen. Das ist etwas umständlich. Einige andere Datenbanken sind etwas benutzerfreundlicher und erlauben es, die gesamten Treffer einer Recherche en Block herunterzuladen. Hier geht das gerade nicht, aber jetzt kein Drama. Sie würden an der Stelle also auswählen, welche Literatur Sie haben möchten. Könnt also jetzt das hier einzeln so machen. Und dann kommt der entscheidende Schritt, dass Sie immer auf der Webseite suchen müssen, ja, wo ist jetzt die Möglichkeit zum Download oder zum Export oder zur Übernahme in Citavi. Die Schwierigkeit dabei liegt darin, dass das von Datenbank zu Datenbank unterschiedlich heißt. Wenn wir jetzt hier also runterklicken, dann sehen wir, bei denen heißt es Download Citation. Und dann werden wir vor eine zweite Herausforderung gestellt, denn die Datenbank sagt: Ja, ich biete verschiedene Formate an, wähl bitte das für dich passende aus. Und das ist tatsächlich nicht ganz so trivial. Es lohnt sich deshalb, einen kurzen Blick auf die Datenbankformate zu werfen, die Citavi importieren kann, beziehungsweise die überhaupt von solchen Fachdatenbanken in der Regel für den Export angeboten werden. Das sind zum Glück gar nicht so viele. Die häufigsten Importformate heißen RIS, EndNote Tagged und BibTeX. Wenn Sie irgendwo im Web die Möglichkeit sehen, Ihre Rechercheergebnisse in einem dieser Formate herunterzuladen, dann können Sie davon ausgehen, dass diese unversehrt in Citavi ankommen. Das sind alles reine Textdateien, die der Datenbankanbieter für Sie erzeugt. Manchmal ist es etwas unangenehm dass es so aussieht, als ob da ein Standard angeboten wird, das gibt es auch. Sie sehen das rechts unten auf unserer Folie, dass es scheinbar aussieht, als sei es auch so ein standardisiertes Format. Das ist aber ein Spezialformat, in dem Fall Medline. Das kann Citavi zwar auch importieren, aber da müssen Sie einen anderen Weg gehen. Details erfahren Sie auch hier bei uns im Handbuch. Nochmal wichtig für uns zu merken, RIS, EndNote, Text und Bibtech. Ich stocke mal ein bisschen, wenn ich Endnote Tagged sage, weil die meisten Datenbankanbieter beschränken sich darauf, zu sagen Export to Endnote, aber gemeint ist tatsächlich das Textformat, das von Citavi importiert werden kann, Endnote tag. Wir wissen jetzt also, dass wir mit dem RIS-Format ganz richtig liegen. Wählen hier noch aus, dass wir gerne auch die Abstracts mit dabei hätten, also die kurzen inhaltlichen Zusammenfassungen zu den Artikeln, das ist ja Gold wert und klicken jetzt auf Download Citations. Je nachdem wie Ihr Browser eingestellt ist, wird die RIS-Datei direkt von Citavi geöffnet. Beim ersten Import ist Citavi immer etwas skeptisch und sagt, Ach, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht mit Quellen aus dem Internet, da haben wir manchmal schon komische Erfahrungen mit Sonderzeichen gemacht. Deshalb sollen Sie am Anfang, das erwartet Citavi von Ihnen, erst eine visuelle Kontrolle machen, dass alles korrekt aussieht. Das sieht hier gar nicht schlecht aus. Sie würden das sofort merken, wenn was mit der Zeichenkodierung nicht stimmt, da wäre ein komischer Zeichensalat. Das ist in dem Fall aber nicht so. Deshalb können wir sagen, das ist in Ordnung. Speichere das für diese Sitzung. Da kommt gleich noch mehr von Taylor und Francis und frag mich das also bitte nicht mehr. Deshalb geht es weiter zum nächsten Bildschirm. Und dann sagt Citavi auch, ja, äh, ich habe auch ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht mit der Ansetzung der Autorennamen. Habe ich das richtig erkannt, dass das Nachname, Komma, Vorname ist und das bestätigen wir auch in diesem Fall. Und jetzt erst beginnt der Import und dann können wir das Ganze in Citavi importieren. Ja, und das war der Import aus Taylor und Francis. Da sehen Sie, das hat in dem Fall nicht gut geklappt. Da waren die Autorennamen nicht richtig aufgelöst. Einfach zu korrigieren. Ausschneiden mit Ctrl-X, einmal das Feld verlassen, damit Citavi das Feld aktualisiert. Zurückgehen in das Feld, rechte Maustaste, umgekehrt einfügen und dann haben wir das wieder richtig. Wenn Sie mit Google Scholar recherchieren, ist die Sache aber etwas aufwendiger oder komplizierter, als wir das vorhin gesehen haben bei Taylor und Francis. Ich will das demonstrieren. Wenn ich mal nach Solarzellen suche bei Google Scholar, dann wird Ihnen erstmal auffallen, dass wir eine sehr große Menge an Treffern haben. Anderthalb Millionen, das ist äh, vielleicht tatsächlich zu viel des Guten. Die gute oder auch schlechte Nachricht ist, Sie werden nie mehr als 1000 Treffer angezeigt bekommen, dann ist Schluss damit. Ähm, sie fällt, es fällt uns weiter auf, dass Sie hier keine Möglichkeit haben, einzelne Titel auszuwählen. Sie erinnern sich, bei Taylor und Francis konnte man so eine Checkbox markieren. Das haben wir hier nicht. Sie müssen zuerst die Einstellungen bei Google Scholar anpassen. Das geht hier über dieses Pull down menü und dann klicken Sie dort auf Einstellungen. Und sehen hier einen Abschnitt Bibliografie Manager. Hier wählen Sie an, links zum Importieren von Literaturverweisen in. Und jetzt sehen Sie wieder verschiedene Ausgabeformate. Diese Ausgabeformate kennen Sie mittlerweile. Und wir wählen in dem Fall das Format EndNote Tagged. Sie klicken auf Speichern. Und jetzt sehen Sie überall einen zusätzlichen Befehl in EndNote Importieren. Auch hier wieder, das ist als Formulierung nicht ganz korrekt. Es geht eigentlich, müsste es korrekt heißen, im Format Endnote Text exportieren. Das Ganze kommt tatsächlich in Citavi an. Sie werden sich vorstellen können, dass das nicht viel Freude macht, jetzt auf jeden einzelnen Link zu klicken und diesen Dialog zu durchlaufen, den Sie vorhin gesehen haben. Deshalb haben wir für Sie den Citavi Picker dazu gebracht, Sie bei der Recherche in Google Scholar zu unterstützen. Was ist der Citavi Picker? Der Picker ist ein kostenloses Zusatzprogramm für die Browser Chrome, Firefox und Internet Explorer. Aufgabe des Pickers ist es, Sie dabei zu unterstützen, Inhalte aus dem Internet nach Citavi zu bringen. Noch ganz kurz, wo ist der Picker? Der Picker wird bei der Installation von Citavi automatisch mitinstalliert, wenn Sie das nicht abgewählt haben. Und zwar finden Sie das Ganze dann hier unter Chrome, weitere Tools, Erweiterungen, und da ist der Citavi Picker. Genauso würden Sie ihn finden beim Firefox-Browser. Sie können den Picker auch nachträglich über das Setup wieder installieren. Manchmal ist er auch von Chrome deaktiviert. Sie sehen das hier. Dann kann man auch so wieder aktivieren. Jetzt mit aktivem Picker und mit den Einstellungen bei Google Scholar ist es leicht, alle Treffer dieser Seite zu importieren. Man muss also jetzt nicht auf einen einzelnen Link hier klicken, sondern man kann hier unten klicken, klicken Sie hier, um die Titel zu importieren. Das mache ich mal. Das sind die Titel auf der Webseite, die der Picker gefunden hat. Ich könnte jetzt mir wieder einzelne auswählen, aber in dem Fall sage ich nein, ich möchte alle importieren. Und jetzt können wir auf OK klicken. Hier in Citavi sehen Sie jetzt alle importierten Titel aus Google Scholar. Ein Zeitschriftenaufsatz. Allerdings, das ist eben der große Unterschied, wir erhalten hier keine Abstracts und auch keine Schlagwörter. Manchmal sind auch die Autorennamen nicht vollständig, bei, also im Sinne von, dass die Vornamen häufig abgekürzt sind. Und bei Büchern fehlt fast immer der, die Angabe des Verlagsortes. Jetzt zeige ich Ihnen eine andere Seite des Citavi Pickers. Und zwar die Funktion, dass Citavi auf Webseiten erkennen kann, ob dort eine ISB-Nummer oder eine doi adresse steht. Und wenn Citavi so etwas entdeckt, blendet Citavi dahinter das kleine Citavi-Icon ein. Sie sehen das hier, da hat ein freundlicher Mensch eine Literaturliste ins Web gestellt. Eigentlich könnte man diese Literaturdaten nicht in Citavi importieren. Das ist keine Datenbank, das ist einfach eine flache Liste in dem Sinne. Aber durch die ISBN gibt es doch einen Weg. Und alles, was jetzt tun müssten, wäre, sie würden hier auf dieses Icon klicken und sie lösen dadurch eine Recherche nach der ISBN in Citavi aus. Und das kommt dann hier an. Das war vorher noch im Web und durch die ISBN-Recherche ist das jetzt in Citavi angekommen. Wir haben bisher gesehen, wie der Picker uns hilft, bibliografische Daten nach Citavi zu transportieren. Sehr häufig haben Sie aber auch den Fall, dass Sie eine Webseite wie hier die vorliegende haben, die an sich die eigentliche Information schon darstellt. Sie möchten also diese Seite in Citavi aufnehmen. Und auch dabei hilft der Picker. Sie sehen, das ist ein ganz normaler Text. Rechte Maustaste, Citavi Picker, Webseite als Titel aufnehmen. Jetzt wertet der Picker die Metadaten der Webseite aus und trägt die in Citavi ein. Das ist jetzt das neue Dokument, was hier angelegt worden ist. Und da kann es sehr gut sein, dass die Metadaten halt Lücken haben. Also hier zum Beispiel wurde nicht deutlich, wer eigentlich die Autorin oder der Autor dieses Artikels ist. Auch hier müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Am besten das Ganze direkt in der Vorschau anzeigen lassen. Und hier sehen wir den, den Namen der Autorin. Den kopiere ich und füge den hier oben ein. und habe jetzt den Artikel in Citavi erfasst. Eine gute Idee ist es bei der Gelegenheit, direkt eine PDF-Kopie von der Webseite zu erzeugen, denn möglicherweise ist diese schon in wenigen Tagen, Wochen nicht mehr erreichbar und das wäre natürlich traurig, wenn Sie da nochmal Sachen nachlesen wollen und die ist nicht mehr verfügbar. Vor allen Dingen natürlich die Leserinnen und Leser ihrer Arbeit, die gerne sich ein Bild machen möchten an der Originalquelle, dann können Sie wenigstens dann noch eine PDF-Kopie zur Verfügung stellen.